Hallo, mein Name ist Marlene Strauß, ich bin in Linda bei Weida aufgewachsen und war in den letzten Jahren in der Region Schleiz als Vikarin unterwegs. Nun komme ich in den Kirchenkreis Greiz als Schulpfarrerin und darf in den Gemeinden Gomla, Pomeranz und Kurzschau dienen. Von meiner Landeskirche wünsche ich mir, dass sie mich in Projekten unterstützt und mich auch dazu ermutigt.